Hallo und willkommen zu einer neuen Retro quält sich Folge. Diesmal wieder mal ein Zuschauerwunsch und zwar diesmal habt ich dieser über Twitter erreicht vom guten Tonic. Viele Grüße an, an dieser Stelle, auch für euch allgemein. Falls ihr mal Wünsche oder Anregungen für diese Serie habt, immer gerne in die Kommentarfelder rein oder einfach über Twitter melden. Den Link findet ihr oben beim Banner. Einfach mir folgen und äh, mich denn da direkt anschreiben. denn siehst du es immer am meisten. Es gibt zwar noch andere Wege. Manche haben mich über Facebook gefunden und so weiter. Da gucke ich aber allerdings nicht so oft rein. Und der hat sich Pitfighter für Super Nintendo gewünscht, weil er und seine Freunde sich anscheinend letztens auch damit gequält haben und wollte mal sehen, wie ich mich da schlage. Ich befürchte ja nicht so gut. Pitfighter ist ja ein großer Spielhallentitel Anfang der 90er gewesen war da sehr gut wurde auf verschiedene Systeme portiert aber meistens eher schlecht als recht ich habe mal kurz für einen Jahresrückblick in die Gameboy-Version reingespielt und das war ja naja, nicht ganz so gut sagen wir es mal so und äh, wenn ich das hier schon äh, dieses Autospielen hier sehe das sieht von der Grafik her ähnlich wie die Gameboy-Version aus also ah, schauen wir mal okay es ist ja ein normales Kraftspiel auf jeden Fall. Soweit weiß ich schon mal. Okay, dem Bass. Power, Body, Slam, Head, Butt und pie Driver. Ja, aber anscheinend kann man sich keine weiteren Kämpfer aussuchen. Okay. Match 1. Gut. Schau. <lacht> Ach ja, okay. Das ist ein bisschen das, das Mortal Kombat-Stil gemacht. Ich weiß natürlich nicht, ob ihr es. Ist das denn? Hallo? Ich weiß natürlich nicht, ob äh, Pitfighter vor... Wer nimmt denn die Taste zum Springen? Also hier die obere Taste, ich habe die gerade nicht im Kopf, weil ich das jetzt mit dem Emulator spiele. Ähm, die obere Taste oben, die ist zum Springen da. Ha! Nicht gerade intuitiv, würde ich sagen. Schauen wir mal, mal, okay. Okay. Ey! Hallo! Hallo! So, hier, mal auf bis auf Distanz. Also ich kann treten, schlagen. Und hier. Ja. Okay. Das ist hier mit der Schultertaste gerade. So quasi Schlag und dann hier äh, die Bud Spencer Gedächtniskopfluss, würde ich sagen. Aber, ähm, also es sieht natürlich jetzt sehr langweilig aus, aber ich habe das Gefühl, anders schaffe ich das nicht. Okay, die rechte Schultertaste macht nichts. Gott, also das ist ganz schwer zu, zu beschreiben. Das spielt sich sehr, sehr, sehr, ja, steif. So, so wie die Animationen sind... So spielt es auch. Für ein Kampfspiel nicht das Idealste, würde ich sagen. Okay, Bonusrunde. Okay, es kommt einfach der Nächste. Der, der stürmt sofort auf einen zu und man kann nichts machen. Kann ich jetzt wieder aufstehen? Heißt das etwa, dass mein Lebensbalken nicht resettet wird? So, dass ich jetzt mit dem zweiten Kampf quasi mit wenig Leben eingestiegen bin. Ha, gut. So, wollen wir mal gucken. Wo steht? Ach, schön auch, ne? Ich, ich wollte gerade sagen, wo steht eigentlich meine Lebensenergie? Aber wie, wie man es natürlich von einem Kampfspiel gerne hat, numerisch am oberen Rand. Ey, guckt, guckt euch das mal an. Guckt euch das. Ich, kann, ich kann nichts machen. Deshalb habe ich mich in die Ecke gedrängt. Alter. Also ich, ich bin nicht gut im Kampfspiel. Das will ich auch gar nicht behaupten. Ich bin nicht gut. Aber... Also, ich versuche es mal so cheesy. Das, das sieht man ja auch, der, der startet ja auch mit wesentlich mehr Leben als man selber, ne? Also, und dass das Schlimme ist, wenn er einen jetzt einmal so niedergeschlagen hat, man kommt da nicht mehr raus. Man hat ja zwar diese so tolle Ausweichrolle, aber... <lacht> Was? Also, die sie soll ja wirklich gut sein, ne? Ich glaube, das für das kürzeste quält sich Video ever. Der 200. Und hier wieder reinhammeln, ne? Das ist halt so, dass, dass man halt bei Street Fighter, wenn man niedergeschlagen wird. Also, klar, es. Passieren natürlich auch mal Szenen, wo man quasi in so, so eine Art Stunlock, wenn ich das mal, so der Begriff ist, ist, aus den Online-Rollenspielen, ähm, genommen wird. Das heißt, wo man erstmal nichts mehr selber machen kann. Aber dass das so unfair, dass man irgendwie in die Ecke gedrängt ist, und gar nichts mehr machen kann. Also hier muss man eigentlich nur so mit, mit man kommt nur so mit cheesy, man muss, man muss den auch versuchen, in so eine Situation zu packen irgendwie. <lacht> Oh, oh, schaff ich, schaff ich, schaffe ich. Vier Leben hat der noch. Also wie gesagt, wer kommt auf die Idee, das numerisch darzustellen? Mann! Auch, auch der Sound, der tut jetzt auch sein übriges. Alter. Ich, ich weiß schon, warum du auf Twitter geschrieben hast, Samir hat Sanja war nicht böse. Das ist echt eine Perle, ey. Ey, da, da ist der Wise of the Robots ja ein, ein Gameplay-Fest dagegen. Junge. Das muss doch irgendwer mal getestet haben im Produktionsprozess. Zumal ich mal, ich mache irgendwie voll wenig Schaden. Na gut, muss ich jetzt ja vielleicht irgendwelche Special Moves machen oder sowas, aber. Ich kann, ja, ich kann ja nur nicht mal jetzt einen anderen Kämpfer auswählen. Wo man sagen würde, okay, hier, da kam es wieder, der passt mir irgendwie nicht. Egal, welche Knöpfe ich drücke, ist immer... Äh, und es geht voll auf die Fresse. Bei Street Fighter zum Beispiel, ja, das ist ja erstmal so, man, man man, tänzelt um sich rum irgendwie. Alter, also hier, die 10 Minuten werden wir nicht voll kriegen, Leute. Es tut mir leid, aber ich kann euch nicht mehr zeigen. Aber ich habe es einmal zum zweiten Gegner geschafft. Also ich weiß, warum ihr da verzweifelt seid an dem Spiel, ganz ehrlich. Und, und vor allem die, die Technik ist ja auch... Ein, es ist ja noch nicht mal so, dass es irgendwie toll ansehnlich ist. Ne? Wenn man sich jetzt hier dieses Publikum um diesen Kampfring ansieht. <lacht> Junge. Okay. Einmal versuche ich es noch. Aber sonst haben wir, glaube alles gesehen. Äh, ey, das Spiel. Ich hatte erstmal mit 70 Lebenspunkten mehr, ey. Das ist das erste Gegner. Der sollte ja eher mal so zum Aufwärmen sein. Ey, wir sind ja nicht in der Arcade, wo man jetzt ständig Geld nachwerfen soll. Stellt euch mal vor, ihr habt euch das damals gekauft. Alter, ey. Okay ist nee. mal das Mikro gekommen. Ich hoffe, das hat heißt jetzt keine Störgeräusche gemacht. Also danke für den Wunsch auf jeden Fall. Dass es so mies ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt noch so weiterspiele. Weil A, habe ich keinen Bock mehr. Jetzt schon. Und jetzt ist ja eh nichts anderes. Hier, ihr seht mal einen anderen Gegner da. Im, im Selbstspiel-Trailer-Dings. Aber danke, dass du reingeschaltet habt. Und wie gesagt... Und auch dir vor allen Dingen danke für den Wunsch. Und wie gesagt, wenn ihr auch welche Wünsche habt, einfach in die Kommentare oder auf Twitter mich anschreiben. Aber ich glaube, das, das ist schon fast wirklich das mieseste Spiel, was ich jetzt hier in der Serie gespielt habe. Fast. Ist auf jeden Fall in den Top 3, würde ich sagen. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. <lacht> Macht's gut. Tschüss.